Dann machen wir weiter, was wir noch zu machen haben. Beschlussempfehlung zu Petitionen. Das ist 44. Hier wird darum gebeten, von der Fraktion Die Linke. Soll folgende Beschlussempfehlung zur Petition getrennt abgestimmt werden? 24, 25 aus 19. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und die Frau Öztürk. Dann, damit ist die Beschlussempfehlung beschlossen. Dann rufe ich auf 28, 2825 aus 19. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE. Damit die Beschlussempfehlung beschlossen. Dann die übrigen Beschlussempfehlungen zu Petitionen. Wer stimmt zu? Das ist das ganze Haus. Dann gibt es keine Gegenstimmen, dann ist das einstimmig so beschlossen. So, jetzt haben wir noch ein paar Beschlussempfehlungen. Ein paar ist gut, Das sind sehr viele. Jetzt. Ich empfehle, dass wir das im verkürzten Verfahren machen. Ich rufe den Tagesordnungspunkt auf, ohne das alles im Einzelnen hier vorzutragen. Auf die Berichterstattung wird ja dankenswerterweise jeweils verzichtet. Dann rufe ich auf den Punkt 10 auf. Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 /DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Was Herr Präsident, ich würde doch bitten, bei aller Sorgfalt wenigstens die Drucksachennummer mit aufzurufen zur Sicherheit. Also gut, damit jeder mitbekommt. Punkt 10, Schluss empfänger Bericht 1943-88 zu 1943-45. Wer stimmt zu? CDU-Bündnis 90/Die Grünen, die Linke und die Frau Öztürk. wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? SPD und FDP. So beschlossen. 29. Beschlussempfehlung Bericht des Rechtspolitischen Ausschusses 194500 zu 194409. Wer stimmt zu? CDU-Bündnis 90/Die Grünen, FDP. Wer ist dagegen? SPD, die Linke und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 30. Beschlussempfehlung, Bericht des Rechtspolitischen Ausschusses Drucksache 19 zu Drucksache Wer stimmt zu? <lacht> CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? So, und Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen, 31. Beschlussempfehlung, Bericht des Hauptausschusses Drucksache 19 zu Drucksache 19 Wer stimmt zu? <lacht> CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. So. Beschlossen. 32. Schlussempfehlung, und Bericht des Hauptausschusses Drucksache 19,4504 zu Drucksache 19,4311. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. So. Beschlossen. 33. Beschlussempfehlung Bericht des Umweltausschusses 1945-11 zu 1938-02. Wer stimmt zu? CDU BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN dagegen. Ist übrige Haus außer der Frau Öztürk. Wer enthält sich? Frau Kollegin Öztürk. Auch gut. 34 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt 1945-12 zu 1943-12. Wer stimmt zu? CDU BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN dagegen. SPD/FDP-Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 35. Schlussendlich Bericht des Umweltausschusses 194513 zu 194453. Wer stimmt zu? CDU/Bündnis 90/Die Grünen. Wer ist dagegen? SPD/FDP. Wer enthält sich? Die Linke und die Frau Kollegin Öztürk. 36. Schlussendlich Bericht des Umweltausschusses 194514 zu 194460. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN und die Frau Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? SPD, FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 37, Beschlussempfehlung Bericht des Innenausschusses 19.4515 zu 19.4407. Wer stimmt zu? Die CDU, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN. dagegen. Die SPD, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Enthaltung? Die FDP. So beschlossen. 38 Beschlussempfehlung Bericht des Innenausschusses 1945-16 zu 1944 43. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen dagegen. SPD, FDP, Linke und Frau Kollegin Öztürk enthält sich. Jawohl, so beschlossen. 39 Beschlussempfehlung Bericht des Innenausschusses 1945-17 zu 1944 54. Wer stimmt zu? CDU. Bündnis 90 die Grünen und FDP, wer ist dagegen? SPD Fraktion die Linke, Frau Kollegin Öztürk. – so beschlossen. 40 Beschlussentweder Bericht des Ausschusses für Wirtschaft 1945/19 zu 1944/10. Wer stimmt zu? CDU, SPD, Bündnis 90 die Grünen, Fraktion die Linke, die Frau Kollegin Öztürk. wer enthält sich? Die FDP, dann ist das so beschlossen. 41 Beschlussentweder Bericht des Wirtschaftsausschusses 1945/20 zu 1944/52. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen, SPD, Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Die FDP und die Frau Kollegin Öztürk, so beschlossen. § 42 Schlussempfehlung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses, 19,4521 zu Drucksache 19,4046. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen, SPD, FDP, Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk, so beschlossen, 43. Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialpolitischen Ausschusses, Drucks. 19,452 zu Drucks. Wer ist dafür? Die CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN dagegen. Die SPD, die LINKE, die FDP und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 50. Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses, Drucks. 19,4540 zu 1938 19,3841. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE, Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Die FDP. So beschlossen. Enthaltungen gibt es keine. 51 Beschlussempfehlung im Bericht des Haushaltsausschusses Drucksache 41, zu Drucksache 42. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. Und 52 Beschlussempfehlung und Bericht des Wissenschaftsausschusses 19.4544 44 19, 38, 00. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-GRÜNEN. die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Das ist SPD, FDP, Fraktion DIE Linke und die Frau Kollegin Öztürk so beschlossen. Meine Damen und Herren, damit wären wir am Ende der Tagesordnung. Ich will Ihnen noch mitteilen und mitgeben, dass jetzt im Anschluss an die Plenarsitzung ab ca. 19 Uhr der Parlamentarische Abend des VdK im Restaurant unseres Landtags stattfindet. Das war's für heute. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Abend, Glück auf, und wir sehen uns morgen früh wieder. Die Sitzung ist geschlossen.